kann die innere Menschheit das von den früheren Sehern vorausgesagte apokalyptische Geschehen auf der Erde und das vorzeitige Weltende noch abwenden. Der Gottesgeist offenbart sich in dieser Botschaft über das ernste Thema des Weltuntergangs, dem sich die Menschheit zunehmend nähert, da ihre Seelenschwingung immer weiter abfällt, was sich gravierend negativ auf das gesamte Planetenleben auswirkt. Alle gottverbundenen und herzlichen Menschen, Jünger und Jüngerinnen der Jetztzeit, in dieser Welt der abtrünnigen Lichtwesen macht der Gottesgeist durch das innere Wort eines Künders auf den bedrohlichen irdischen Zustand aufmerksam und versucht, ihnen zu verdeutlichen, dass gerade sie es in der Hand hätten, mit einer harmonischen und hohen Lebensschwingung dagegen zu wirken, wenn nicht so viele von ihnen in ungleichen, disharmonischen Partnerschaften leben würden. Wahrlich! Diese Tatsache wirkt sich auch sehr nachteilig für ihre weitere geistige Entwicklung aus und dadurch können sie nicht mehr höher schwingen, obwohl jetzt eine Schwingungsanhebung und Lichtdurchdringung des Planeten durch die göttlichen Kräfte so wichtig und notwendig wäre. Der Gottesgeist versucht darum in dieser Botschaft gottverbundene Menschen zu erreichen bzw. anzusprechen die bewusst oder unbewusst in einer ungleichen und disharmonischen Partnerschaft oder freundschaftlichen Beziehung leben, die keine Herzlichkeit aufweist. Viele der geistig höher entwickelten Menschen leben traurig neben ihren herzenskalten und eigensüchtigen Partnern und deshalb fällt es ihnen sehr schwer, sich zu verinnerlichen und ernsthaft ihr Wissen über die göttlichen Gesetzmäßigkeiten nach und nach mehr in ihr Leben einzubeziehen. Die meisten der geistig weiterentwickelten Herzensoffenen Menschen sind über ein von Gott gewolltes Zusammenleben falsch informiert, deshalb trauen sie sich nicht zu, den herzenskalten, unehrlichen und eigensüchtigen Partner zu verlassen. Diesbezüglich sollten sie vom Gottesgeist wissen, hat ein innerer Mensch die tiefe Absicht, intensiv den göttlichen Gesetzen näher zu kommen, sein Partner aber nicht, weil der beabsichtigt, lieber gottlos und eigensüchtig zu leben und sich zudem von dieser Welt noch sehr angezogen fühlt, dann entsteht beim herzlichen Menschen im Inneren zu seinem Partner zunehmend eine größere geistige Kluft und die Anziehung zu ihm wird immer geringer, bis sie ganz verschwindet. Daraus entstehen in der Partnerschaft wegen verschiedener Lebenseinstellungen und Interessen Uneinheit, Missverständnisse und Unzufriedenheit und dies führt immer mehr dazu innerlich und äußerlich getrennte Wege zu gehen. Lebt ein aufrichtiger, gottverbundener Mensch schon länger in diesem unerträglichen Partnerschaftszustand, dann erlebt er oft in sich ein Wechselbad seiner Gedanken und Gefühle. Für ihn kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo er sich von innen nach einem Partner sehnt, mit dem er überwiegend in harmonischem Gleichklang und in Herzlichkeit schwingen bzw. zusammenleben kann. Dafür hat der Gottesgeist viel Verständnis, weil er für die göttlichen Wesen immer eine harmonische, friedvolle, freudige und aufbauende Lebensphase schaffen möchte, in der sie sich wohlfühlen können. Ihr aufrichtigen, inneren Menschen, bitte beleuchtet die folgende Gottesweisung mit euren Herzen und versucht den tiefen Sinn darin zu verstehen. Sind vom gottverbundenen Menschen mit seinem Partner wegen der notwendigen geistigen Annäherung zu einer gemeinsamen Lebensübereinstimmung mehrmals erfolglos Gespräche geführt worden, dann ist er berechtigt, diesen ungleichen und disharmonischen Lebenszustand zu beenden bzw. eine Trennung zu vollziehen. Tut er diesen mutigen, gottgewollten Schritt nicht? Weil er sich von seinem ungleichen und eigensüchtigen Partner einschüchtern lässt oder bindet er sich an ihn durch seine Unselbstständigkeit, obwohl er ihn aus dem Herzen nicht mehr lieben kann, dann wird er später einmal wegen der wiederholten Streitigkeiten und Zerwürfnisse in unerträglicher Weise hier oder im feinstofflichen Jenseits große Schwierigkeiten wegen der vergeudeten Lebensenergien erleben. Außerdem entgeht seiner Seele in den lichtvollen jenseitigen Bereichen ein kostbarer entwicklungs weil sie lange dazu braucht, sich von ihrem ungleichen Partner zu lösen. Dies könnte von einem klugen inneren Menschen vermieden werden, wenn er die Schritte in die innere und äußere Unabhängigkeit, Freiheit und höhere geistige Entwicklung nun ernsthaft und mutig angehen würde. Stetige Schritte einzelner Menschen zur Bewusstseinserweiterung könnten eine Kettenreaktion bei anderen geistig orientierten und gutwilligen Menschen nach sich ziehen. Sie könnten sich in neuen, geistig ähnlich orientierten Partnerschaften zusammenfinden und gemeinsam im Gleichklang der Herzen leben und ihre Seelenschwingung dadurch wieder erhöhen. Würden dies viele innere Menschen mit der göttlichen Hilfe mutig und herzlich beabsichtigen, dann könnte die Erde mit allem Leben in höhere Schwingung gelangen und das bedrohliche Weltende noch abgewendet werden. Gott zum Gruß! Aus der ewigen himmlischen Liebequelle sind wieder alle gotttreuen Menschen herzlich gegrüßt. Nach der Einführung stelle ich mich kurz vor. Ich bin ein Beauftragter himmlischer Lichtbote des ewigen Liebegeistes. Ich darf nach dem göttlichen Willen für die inneren Menschen das Lichtwort aus dem Liebestrom Gottes im Ich Bin aufnehmen und nun ungekürzt dem Sinn nach an den Künder weitergeben. Die göttliche Sprache über das innere Herz, Lebenskern, der Seele dieses Künders ist die gleiche, wie sie sich zu den wenigen erleuchteten Menschen, herzensoffenen Frauen und Männern, seit Jahrtausenden irdischer Zeit mitteilte. Der Gottesgeist spricht in der heutigen Zeit wieder zu den inneren Menschen aus seiner barmherzigen Liebe, klärt sie über viele weltliche Irrtümer auf und weist sie auf die Gefahren hin, denen sie meist unbewusst stets begegnen. Er macht sie auch darauf aufmerksam, wie es zurzeit um die Menschheit und den Planeten bestellt ist. Der Gottesgeist möchte ihnen helfen, sich der sichtbaren und unsichtbaren Gefahren mehr bewusst zu werden, um Schlimmes zu verhindern. Die innere Menschheit sollte auch wissen, dass die Erde vor einem Kollaps wegen ihrer niedrigen Schwingung und der zunehmenden Energielosigkeit steht. Dies könnte verzögert oder verhindert werden durch viele aufrichtige Menschen des Gottesgeistes, vorausgesetzt, sie möchten friedvoller, selbstehrlicher und edler werden, das heißt, durch ein erweitertes geistiges Wissen über die himmlischen Gesetze nun weitsichtiger ihr Leben ausrichten, damit sie täglich etwas höher schwingen können. Vieles könnte der Gottesgeist euch inneren, gutwilligen Menschen inspirativ offenbaren, doch leider ist in der ernsten Situation der Erde die Zeit des Künders für seine sehr verantwortungsvolle Aufgabe zu knapp, auf dass der Gottesgeist noch umfangreicher über die göttlichen Gesetze und Lebensweisen der himmlischen Wesen berichten kann. Mit einer viel umfassenderen geistigen Aufklärung und Wissensfülle aus der ewigen himmlischen Liebequelle die leider der inneren Menschheit noch nicht übermittelt werden konnte, wäre es einem inneren Menschen für sein ewiges, selbstverantwortliches Leben gut möglich, sich geistig schneller umzuorientieren und zu entwickeln. Das heißt, er könnte in die Richtung des himmlischen Lebens viel größere geistige Schritte tun und dadurch wäre ihm ein viel größerer Weitblick möglich, den er von innen über die Seelenimpulse erspüren könnte. Dem Gottesgeist sind schon seit Beginn des menschlichen Lebens durch die menschliche Bewusstseinseinengung und wegen der Beachtung des freien Willens aller Wesen Mitteilungshindernisse gesetzt, deshalb können die himmlischen Informationen nur spärlich zu den herzensoffenen bzw. wissensdurstigen gottverbundenen Menschen gelangen. Leider können nur wenige erleuchtete Menschen mit intensiver, innerer Gottverbindung dem Gottesgeist als geistige Brücken helfen, über die hochschwingende, himmlische Informationen weitergeleitet werden können. Doch viele Übermittlungen sind unbrauchbar, weil die inneren, erleuchteten Menschen ständig verschiedenen turbulenten Gegebenheiten im Berufs- und Privatleben und niedrig schwingenden Situationen der Welt ausgesetzt sind. Wahrlich, dadurch wird verhindert, dass die aufrichtigen Künder hochschwingende, tiefgründige Gesetzesinformationen vom Gottesgeist empfangen können. Dies ist immer noch die traurige Tatsache in der Welt der abtrünnigen, tief gefallenen Gotteswesen. Heute Nacht empfing die Seele des erleuchteten Menschen, des Künders, Bilder aus dem Gesetzesstrom des Ich Bin. Sie gab die Bildmitteilungen an ihren Menschen weiter, auf das er in seinen Genen, worin das menschliche Unterbewusstsein die irdischen und seelischen Speicherungen aufbewahrt, neue Gesetzesinformationen über das himmlische Leben erhält die ihm für sein weiteres Gesetzesleben sehr nützlich sein können. Befindet sich der Mensch tagsüber in Harmonie und höherer Schwingung, dann überträgt die Seele im Zusammenwirken mit dem Gottesgeist diese neuen Gedankenbilder Speicherungen auf der Gefühlsebene nach und nach in das menschliche Oberbewusstsein. Unter anderem waren heute Nacht Erklärungen des Gottesgeistes dabei, die ein Lichtbote der himmlischen Liebe der Seele nach dem göttlichen Willen entsprechend seiner kosmischen Lebenserfahrungen kurz erläutern durfte, jedoch ohne sie zu belehren. Sie enthielten himmlische Gesetzeseinzelheiten für ein harmonisches Zusammenleben herzlich verbundener Menschen und Erklärungen darüber, weshalb innere Menschen weiterhin falsche Vorstellungen über das edle himmlische Leben der Lichtwesen haben. Tatsache ist dass meistens aufrichtige und gottverbundene Menschen kein Interesse daran haben, neues, tiefgründigeres Wissen für die Erweiterung ihres Bewusstseins aufzunehmen, obwohl dies bezüglich der Gottesgeist über Künder verschiedener Reife gerade bereits vieles mitteilen konnte. Nicht wenige der gottverbundenen Menschen möchten viel Liebe am weltlichen Leben der Menschen aus dem Fall teilhaben. In der niedrig schwingenden Täuschungswelt der abtrünnigen Gotteswesen werden ihnen allerhand Ablenkungen angeboten und sie sind dann von diesen stark geblendet. Darum sind sie nicht imstande, vom Seelenlebenskern die hochschwingende, innere Energie aus der Fülle Gottes für das menschliche Leben anzuziehen. Zurzeit fehlt ihnen das geistige Wissen und der Weitblick dazu, um den göttlichen Gesetzen noch näher kommen zu können bzw. sie in sich zu erschließen. Diese nach außen gekehrte Lebensweise verhindert auch, dass sie in ihrem Inneren zu Gott eine größere, herzlichere Beziehung aufbauen können und dadurch seelisch und menschlich höher schwingen und geistig weiter reifen. Sie meinen, dies zu erreichen sei ihnen irgendwann im Leben noch möglich. Doch mit diesem guten Vorsatz scheitern die meisten. Selbst im hohen Alter glauben sie fälschlich immer noch, sie müssten den vielen ihrer Meinung nach sehr wichtigen Beschäftigungen und weltlichen Verpflichtungen intensiv nachgehen, statt sich auf ein geistiges Leben in jenseitigen Welten durch Wissenserweiterung und deren Verwirklichung vorzubereiten. Mit dieser festgefahrenen, eintönigen Einstellung leben sie ebenfalls unverändert in den jenseitigen Welten schlaftrunken weiter. Wenn Sie sich einmal aus Neugier oder anderen Gründen für die Bildinformationen des Gottesgeistes interessieren und öffnen, die Sie wegen Ihrer starken Belastungen nur mittelbar über reine Lichtwesen ab und zu erhalten, um einen Einblick in höhere Welten zu bekommen, dann lehnen Sie diese nach reichlicher Überlegung wieder ab, weil Sie die irdischen Erlebnisse und die ehemaligen wichtigen Beschäftigungen nicht loslassen wollen. Ihre irdischen Wunschbilder ziehen sie magnetisch wieder zur Wiedergeburt und im nächsten Erdenleben setzt sich die falsche seelische Ausrichtung fort. Die Speicherungen von dieser Welt der Täuschungen verstärken sich in der Seele und sie kommt von dieser Erde nicht mehr los. Bitte versteht in diesem Zusammenhang die kosmische Gesetzmäßigkeit der magnetischen Kräfteanziehung. Die Lebensausrichtung und Auffassung eines Menschen, die innerlich gespeichert vorliegen, zieht mehr oder weniger entsprechend seines Speicherinhalts, bestimmte Bereiche dieser grobstofflichen Welt an. Dies wirkt sich ebenso bei den Seelen im Jenseits aus. Bitte seid euch dieser Tatsache bewusst, durch neue seelische Belastungen aus der Welt der vielen Ungesetzmäßigkeiten – der Gottesgeist spricht dies im Vergleich zum himmlischen Leben an – schwächt sich die Ausrichtung auf Gott, den ewigen Liebegeist, und auf das lichtvollere, höher entwickeltere Leben in den feinstofflichen Welten. Die Anziehung der Seele zu ihnen wird immer schwächer und ist einmal so sehr geschwächt, dass schließlich ihre innere Verbindung zu Gott im Ich Bin aufhört. Dann besteht in der verpolten Seele kein Sehnen mehr nach dem himmlischen Leben in lichtvollen Welten und zu den herzlichen, liebevollen Wesen, sondern nur noch auf diese Welt in der Materie. Welch ein großer Irrtum vieler, schon geistig orientierter Menschen! Sie glauben heute immer noch. Ihr Leben auf der Erde wäre nach dem göttlichen Willen zur Wiedergutmachung ihrer großen Verfehlungen früherer Leben notwendig. Niemals würde sie Gott zur Inkarnation weisen, um ihre Schuld abzutragen bzw. sie wiedergutzumachen. Wenn eine Seele im Jenseits oder schon im irdischen Kleid seine abartigen und hässlichen Verhaltensweisen tief aus dem Herzen gegenüber Gott bereut. Dann hat sie sich für die Rückkehr ins Himmelreich eine gute Ausgangsbasis geschaffen und wird durch die göttlichen Weisungen auf höher schwingende Planeten geführt, wo sie das umsetzt, was sie auf Erden gegenüber Menschen, Tieren, Pflanzen und dem Mineral versäumt oder falsch gemacht hat. Bitte macht euch frei von der Vorstellung, Gott möchte, dass ihr eure Verfehlungen auf Erden wieder wiedergutzumachen hättet. Dies wäre eine Bestrafung eines Wesens die nicht im barmherzigen Gesetz des universellen Liebegeistes enthalten ist. Macht euch ebenfalls von der Vorstellung frei, dass Gott einer himmelwärts strebenden Seele im Jenseits zu einer Inkarnation rät, damit sie im menschlichen Kleid eine schnelle seelische Reinigung und eine Bewusstseinserweiterung erlangt. Das wird vom Gottesgeist niemals geschehen. Dies raten den hörigen Seelen nur jenseitige religiöse Führer die ohne wirkliche und herzliche Gottverbindung in einer Scheindemut leben. Lassen sich die verirrten Seelen auf eine Wiedergeburt zur angeblichen seelischen Reinigung ein, dann erleben die meisten von ihnen das Gegenteil von dem, was ihnen versprochen wurde. Wahrlich, im menschlichen und seelischen Bewusstsein findet systematisch, ständig und zunehmend ein auf diese Welt ausgerichteter Veränderungs- und Umdenkprozess statt. Dies kommt daher weil sich der Mensch an jedem neuen Tag mit weltlichem Wissen und Gedanken beschäftigen muss, die meistens nur auf die grobstoffliche Welt und ungesetzmäßigen Verhaltensweisen ausgerichtet sind. Die in der Seele noch aktiven bzw. von ihr abrufbaren Gesetzesinformationen über das himmlische Leben werden zusehends überdeckt mit weltlichen Wissens- und Verhaltensweisen, da sie ständig in energetischer und informativer Verbindung mit dem menschlichen Bewusstsein steht. Dadurch entfernt sie sich immer mehr vom göttlichen Gesetzesstrom. Bitte versucht euch auch in diese Gesetzeserklärung des Gottesgeistes hineinzudenken und den geistigen Sinn umfassend zu verstehen, das menschliche Bewusstsein merkt und registriert die vergrößerte Entfernung zum göttlichen Gesetzesleben nicht bewusst, so der Mensch stets auf diese Welt ausgerichtet lebt. Erst wenn er täglich bewusst mit Gott lebt und sich dadurch seine Seele mit der göttlichen Hilfe im menschlichen Tiefschlaf den geistigen Überblick verschafft hat über ihren Bewusstseinszustand und auch über ihr Erdenkleid, dann ist sie in der Lage, ihre geistigen Fort- und Rückschritte in verschiedenen Lebensbereichen wahrzunehmen und zu kontrollieren. Dann kann sie dem Menschen durch Impulse ständig zu verstehen geben, er sollte sich in diesem oder jenem Verhalten verändern, das heißt, sich auf das göttliche Leben neu orientieren, damit beide wieder am göttlichen Liebestrom Anschluss finden. Geschieht dies stets, dann empfindet er von innen eine große Freude seiner Seele und diese bewegt ihn zu weiteren gesetzmäßigen Ausrichtungen und Verwirklichungen. Hält die innere Freude der Seele an, die der Mensch von innen deutlich verspürt und ihn mit guter Laune beschenkt, die ihn wiederum zu zuversichtlichen und aufbauenden Verhaltensweisen hochhebt und bewegt, dann wird er auch Gott für diese erfreuliche Lebensphase in Herzensgebeten und inneren Zwiesprachen sehr dankbar sein. Dann kann er auch davon ausgehen, dass er sich mit seiner Seele ununterbrochen in geistigem Einklang befindet und sich in die Richtung der göttlichen Lichtheimat bewegt. Wenn jedoch der gottverbundene Mensch sein Bewusstsein ständig auf diese Welt ausrichtet und vor den Schlafen gehen den Tag nicht mit Gott auf Fehler und Schwächen beleuchtet bzw. tiefgründig analysiert und das negative sowie sämtliche Speicherungen aus dem Tagesgeschehen des menschlichen Lebens nicht Gott zur Umwandlung übergibt, dann kann auch eine weit gereifte Seele einmal den Überblick über das hochschwingende, göttliche Leben verlieren, das heißt, Ihre Verbindung zum göttlichen Liebestrom kann dann auch völlig abbrechen, weil sie inwendig dazu keine Bereitschaft verspürt. Diese so wichtige Aussage für die inneren Menschen vertieft und erweitert der Gottesgeist, wer stets ohne positive Bewusstseinsveränderung in dieser ungesetzmäßigen Welt lebt, der sollte vom Gottesgeist wissen, dass er sich jeden Tag aufs Neue immer mehr vom göttlichen Leben entfernt, auch wenn er nach dem Erwachen und tagsüber betet, lieber Gott, Führe mich nach deinem Willen in die Richtung des ersehnten Himmelreiches, dies kann nicht mehr geschehen, auch wenn sich der gutmütige Mensch das so sehnlich von Gott wünscht. Durch seine große geistige Unwissenheit über die himmlischen Gesetzmäßigkeiten geriet seine Seele in eine starke Verpolung bzw. speicherte durch die ständige weltbezogene Lebensweise ihres menschlichen Kleides enorme ungesetzmäßige Daten. Durch die Fülle der Weltspeicherungen hat sie den Weitblick über das reale himmlische Leben verloren und deswegen kann sie keine weisenden Impulse vom Gottesgeist empfangen. Er wird über ihre Empfindungen und Gefühle ihrem Menschen keine wahrheitsgetreuen Orientierungshinweise für ein höheres und edleres Leben mehr geben können. Deshalb schätzt der Mensch seine momentane Bewusstseinssituation völlig falsch ein und glaubt irrtümlich, Gott könne ihn in dieser Welt stets gut führen. Die Tatsache ist leider eine andere, denn meistens führen ihn erdgebundene Seelen dorthin, wo ihre Ausrichtung und Wünsche sind, weil sie über den Aura-Eintritt im Menschen ihre Interessen durch seine Lebensenergien leben wollen. Wahrlich, in der Seele des auf diese Welt ausgerichteten, gottverbundenen Menschen vollzieht sich ein reger Wandel, das heißt, sie verspürt dadurch eine stärkere Anziehung zu den grobstofflichen Atomen dieses materiellen Kosmos. Sie bemerkt diesen tragischen Zustand nicht, da sie in der geistigen Verbindung mit ihrem menschlichen Kleid augenblicklich nur auf diese Welt ausgerichtet leben muss. Im Inneren Selbst, dem seelischen Speicher- und Nachrichtenzentrum, kommen aus dem menschlichen Gehirn viele Daten zur Speicherung an, die auch von den dafür zuständigen Genen im menschlichen Unterbewusstsein magnetisch zur Speicherung angezogen werden. Es findet ständig ein Datenaustausch zwischen der Seele und dem Menschen statt. Aus dem Inneren Selbst der Seele, ihrem Nachrichtenzentrum, gelangen in der Schlafphase des Menschen zu den verschiedenenartigen Seelenpartikeln neue Tagesspeicherungen, das heißt, die neuen Speicherungen als negative, einpolige Energien formen sich zu kleinen Seelenhüllen, die sich Schicht für Schicht als winzige Datenenergieteilchen magnetisch um die feinstofflichen Partikel der Seele legen. Die Datenspeicherungen von dieser ungesetzmäßigen Welt verhüllen der Seele zusehends die Sicht zum Gesetzesweitblick, weil die himmlischen gesetzmäßigen Urspeicherungen im Seelenpartikel immer mehr zugedeckt werden bzw. ihre Abrufung zunehmend durch die ihnen übertragene niedrigere Frequenz verhindert wird. Die Urfrequenz des einst reinen, himmlischen Lichtwesens und ihr früherer Lebenszustand werden so verändert durch völlig neue, menschliche Speicherungen so dass einmal der Augenblick eintreten kann, wo die Seele in der Wesens- und Lebensart mit ihrem menschlichen Kleid weitgehend identisch ist bzw. mit ihm nur noch weltbezogen leben kann und auch bewusst dies so will. Mit diesen Ausrichtungen bzw. Datenspeicherungen lebt sie erneut ähnlich wieder im erdgebundenen Jenseits. Dieses Szenario der unbewussten Wesensveränderung in Richtung ungesetzmäßige Lebensweisen wiederholt sich jeden Tag für weltbezogene Seelen die im menschlichen Körper inkarniert sind. Viele leben gottverbunden, jedoch durch ihre Unwissenheit über die kosmischen Gesetzmäßigkeiten können sie ihren tragischen Lebenszustand nicht mehr erfassen und deswegen auch nicht dagegen positiv vorgehen. Es ist ihnen deshalb nicht mehr möglich, weil eine Schicht nach der anderen durch das menschliche Oberbewusstsein, der Gehirnmaße des kleinen und Großhirns, die früheren göttlichen Gesetzesinformationen im Unterbewusstsein völlig ablockt bzw. abschirmt. Trotz dieser traurigen Gegebenheit glauben die gottverbundenen Menschen, sie befinden sich auf dem inneren Weg zu Gott bzw. auf dem Weg ins Himmelreich. Tatsächlich befinden sie sich auf dem Weg zu dieser materiellen Welt, die sie magnetisch immer stärker an sich bindet und ihre noch vorhandenen himmlischen Verhaltensweisen, es sind herzliche Eigenschaften und edle Werte, zunehmend nachteilig verändert bzw. schwinden lässt. Das geschieht schon seit Menschengedenken, vor allem bei den abtrünnigen feinstofflichen Gotteswesen, die keine Absicht mehr haben, ins Himmelreich zurückzukehren. Nur sehr wenige herzensoffene Menschen fanden heraus aus den verworrenen Lebensumständen vieler Ungesetzmäßigkeiten bzw. aus der Täuschungswelt der Fallwesen, die, völlig entgegen dem himmlischen demütigen Lebensgesetz ihre Persönlichkeit noch sehr gerne hochheben. Sie haben die herzlichen, lebensaufbauenden Eigenschaften und edlen Werte in demütiger Verhaltensweise aus der göttlichen Genialität und Schaffung schon längst zugedeckt und durch persönliches Ansehen, Stolz und aufwertende Äußerlichkeiten ersetzt. Wisset noch dazu, auch wenn es für euch sehr tragisch klingt, das Gesetz der magnetischen Bindung an die Materie. Welches einst die Fallseelen in den atmosphärischen Schichten dieser Erde speicherten, erlaubt nur sehr wenigen inneren Menschen neue Hoffnung zu schöpfen, um bewusst aus dem Labyrinth der vielen Irrtümer dieser Welt herauszukommen. Auch ihre Seelen sind im Jenseits von dieser Welt so sehr geprägt, dass sie von ihr nicht frei werden können. Die früheren Anziehungspunkte ziehen sie immer wieder an, deshalb erleben sie keine oder kaum eine Veränderung ihrer Denk- und Lebensrichtung. Heute jedoch sind viele gottverbundene Menschen davon überzeugt, sie befänden sich trotz gegensätzlicher Lebensweisen dieser Welt auf dem inneren Weg zu Gott. Wahrlich, stattdessen vollzieht sich in den meisten inneren Menschen der Weg zu einer neuen Gebundenheit an die Materie und diese Welt und somit zurück zu einer neuen Inkarnation. Nicht wenige von ihnen sind teils Planwesen und stammen aus dem himmlischen Zenit. Viele von ihnen sind sogar Schöpfungserstlinge und stammen direkt aus der Zeugung unserer Urschöpfungseltern. Sie lebten in den geistigen Ebenen Galaxien eines früheren himmlischen Fürstenpaares, das einst bei der Neuformierung der himmlischen Schöpfung auch in die Gleichheit aller Wesen eingetreten ist. Mit ihm sind sie freiwillig zur Rettung der Gesamtschöpfung aus dem Himmelreich gegangen und viele von ihnen sind in der Materie hängen geblieben. Weil sie sich zu sehr vom Leben der Menschen aus dem Fall beeinflussen ließen. Im Irrgarten dieser Welt leben viele noch mit der erblichen Abstammung aus dem früheren Davidsgeschlecht. Doch dies hat heute für die früheren Heilsplanseelen keine Bedeutung mehr, weil die ehemaligen, hochschwingenden Genspeicherungen ihrer gläubigen Vorfahren nun fast alle mit den Lebensspeicherungen aus dem Irrgarten dieser Welt der Fallwesen überdeckt sind. Ohne herzliche Bereitschaft zur eigenen positiven Veränderung werden sie aus dem geistigen Labyrinth der vielen Irrtümer dieser ungesetzmäßigen Welt nicht so schnell herausfinden können, um die himmlische Rückkehr zu erlangen. Dies ist sehr bedauerlich für die einst so weit geistig gereiften himmlischen Wesen. Deshalb versucht der Gottesgeist euch innere Menschen wieder anzusprechen und durch euch verirrte Menschen und Seelen zu erreichen. Überprüft bitte, wie groß ist eure herzliche Bereitschaft? Euch aus den Fesseln der Materie und aus dieser Täuschungswelt zu befreien, dies ist für euch so wichtig. Wer den inneren Aufruf Gottes zur Veränderung seines unedlen Wesens wieder überhört, dem sagt der Gottesgeist schon jetzt im Voraus, dass er sich nach diesem Erdenleben wieder in den jenseitigen Aufenthaltsbereichen der erdgebundenen Fallwesen, Seelen, befinden wird, die nur eines im Sinn haben, nämlich, ihre alte Denk- und Lebensvorstellung wieder zu realisieren. Die meisten gottverbundenen Menschen wissen noch nichts vom hinterlistigen Treiben der erdgebundenen Fallseelen, die sich stets um gleichartige Menschen aufhalten wollen. Durch sie erfüllen sie sich immer wieder ihre Wünsche und süchtigen Verhaltensweisen aus ihrer Vergangenheit im menschlichen Kleid. Diese können sie nicht so einfach löschen, da sie die göttliche Verbindung verloren oder bewusst aufgegeben haben. Nun fehlt ihnen völlig der Überblick über das Gottesgesetz und über das reale himmlische Leben. Unsichtbar für ahnungslose, unwissende Menschen erfüllen sie sich auf diese schäbige Weise schon sehr lange ihre Wünsche, ja fast schon seit Menschengedenken. Ihr gottverbundene Menschen, wie lange wollt ihr noch an die Materie und an diese Welt gebunden bleiben? Wer den Sinn dieser aufrüttelnden Botschaft nicht verstehen will, dem kann der Gottesgeist meistens auch im Jenseits nicht helfen. Weil er die Schleier vor seinen Augen auch dort nicht wahrhaben und ablegen möchte. Jedoch diejenigen, die sich im Herzen angesprochen fühlen und bereit sind, sich schrittweise zum Positiven zu verändern, bittet der Gottesgeist, nicht allzu sehr auf dieses Weltbild der Ungerechtigkeiten und zwischenmenschlichen Tragödien zu schauen, denn dies zieht sie nur in niedrige Schwingungen. Seht lieber täglich auf eure Fehler und Schwächen, legt sie bereuend Gott hin und veredelt euch immer mehr, dann nähert ihr euch dem himmlischen, gesetzmäßigen Leben und eure Seele wird Freude erlangen, die ihr auch von innen spürt. Bitte nützt die euch noch verbleibende kostbare irdische Zeit, denn ihr wisst nicht, wie viel Zeit euch noch übrig bleibt. Die Erde und die Menschheit werden zunehmend von fürchterlichen Katastrophen getroffen und das Sonnensystem steht kurz vor dem Es-Werde, einer globalen Reinigungszeit. Deshalb berücksichtigt dies bei eurer täglichen Lebensausrichtung, ohne euch vor der ungewissen Zukunft zu fürchten. Lebt mit Gott und nähert euch immer mehr den göttlichen Gesetzen, dann wird es in euch immer heller und ihr werdet sensibler und geistig wacher. Dies ist ein gutes Zeichen für euren geistigen Fortschritt, den ihr nie außer Acht lassen sollt. Das wünscht euch herzlich Gott im Ich Bin. Der Liebestrom Gottes fließt nach einer Unterbrechung nun über einen anderen himmlischen Lichtboten der Liebe im ich bin liebewort das der Künder nun fortsetzend aufschreibt, damit die inneren Menschen von Gott, der inneren Liebequelle im kosmischen Wesen und in allem Sein, einige weitere Gesetzesfacetten zum Überdenken und zur Neuorientierung ihres Lebens erhalten. Die Botschaften der ewigen Liebe die geistige Vertiefungen und ähnliche Aussagen aus einer anderen geistigen Perspektive enthalten, gelten immer als Angebote für alle Schöpfungswesen, auch im niedrigst schwingenden und lichtärmsten Fallsein, darin ihr jetzt inkarniert lebt. Da sich die inneren Menschen zunehmend an diese grobstoffliche, menschliche Lebensart dieser Scheinwelt gewöhnt haben und unbewusst daran binden, versucht der Gottesgeist, die heutigen Jünger und Jüngerinnen im Lichtwort aufzuklären. Wer seine inneren Ohren für das himmlische Gesetzesleben und für Gott noch nicht verschlossen hat, der nun wieder ermahnend und ernst zu den heutigen inneren Menschen spricht, derjenige hat wahrlich noch die Chance sich zu ändern und vor allem durch seinen bewussten Umdenkprozess neue Lebensvarianten im Gottesgesetz kennenzulernen. Wahrlich, nur wer sich auf die edlen, göttlichen Verhaltensweisen zubewegt, der ist in der Lage, sein Leben kontrolliert umzustellen. Das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, doch in kleineren Schritten ist ihm dies schon möglich, vorausgesetzt, der Mensch ist gewillt, sich der göttlichen inneren Führung über seine Seele anzupassen. Vom Gottesgeist sind in der Vergangenheit den inneren Menschen viele aufklärende Botschaften angeboten worden, die aber zum Umdenken und zum Beschreiten eines gesetzmäßigeren Lebens meistens ungenutzt blieben. Dies setzt sich ebenso in der heutigen Zeit fort. Obwohl das näherrückende Es werde von euch Menschen schon durch vermehrte Katastrophen und durch die Fülle des geistigen Wissens von innen zu erahnen möglich wäre. Viele äußere Vorboten des Weltendes fanden schon auf der Erde statt. Trotzdem wurde bei den inneren Menschen keine deutliche Umstellung ihres Denkens auf ein höheres und edles Leben ersichtlich. Sie geschah und geschieht deshalb nicht, weil sich die meisten Jünger und Jüngerinnen täglich gehen lassen bzw. unkontrolliert leben. Sie halten sich noch gerne in ihren Gefühlen, in ihrem Denken und Handeln in dieser materiell ausgerichteten Welt auf, die die finsteren Seelen für sich wollten und schufen. Nun sind die Jünger und Jüngerinnen Gottes der Gegenwart in ihrer Seelenschwingung schon so weit abgesunken, dass Gott sie in ihren Herzen kaum noch erreichen kann. Er versucht, sich durch offene Seelenkanäle selbstehrlicher Künderkund zu tun und sie darauf anzusprechen, warum sie sich immer weiter abdrängen lassen vom inneren Herzenslicht, dem göttlichen Liebestrom. Das bereitgestellte, jedoch ungenutzte Kräftepotenzial aus der Urzentralsonne für die Menschen im Heilsplanauftrag Gottes, die dadurch bei ihren Rückkehrbemühungen ins Himmelreich schrittweise und zügig geistig vorankommen könnten, verursacht gewaltige Spannungen zwischen der willigen Seele und dem lauen und wechselhaften Menschen. Dieser Spannungszustand nimmt bei ihnen immer mehr zu, so dass sie zunehmend aggressiver und streitsüchtiger werden.